Es gibt eigentlich nur ein Filmfestival, das einen solchen Filmmusikwettbewerb hat. Einen solch, au solch aufwendigen, auch einen internationalen, ähm, auch einer, der mittlerweile sehr bekannt ist. Ich glaube, das äh, ist die Bedeutung für das Zürich Filmfestival. Ja. Der Stellenwert dieses Konzertes kann nicht hoch genug sein. Ich glaube, wer da drin sitzt wirklich, der geht raus und sagt: Wow, ich komme wieder. Hätte ich doch meinen Freunden gesagt, kommt auch. Man ist so begeistert, weil es nicht zu unterschätzen ist: dieses Erlebnis, Live-Musik, den Film dazu sehen. Wer hat heute noch die Chance, überhaupt von einem Orchester gespielt zu werden? Das ist mein erstes Projekt mit einem wirklich großen Ensemble. Ja, das war aufregend und cool. Composers very rarely get a chance to hear their music played by live orchestra. And for the for young composers to have that opportunity is even greater. Es hört sich richtig gut an. Das ist nochmal was ganz anderes als auf dem Computer wo man eigentlich mit aller Kraft versuchen muss, irgendwie ein bisschen Leben da rein zu quetschen. Das klingt ja einfach direkt viel lebendiger, viel besser. Einerseits müssen die Finalisten eine Partitur abgeben. Das braucht ein großes Handwerk in Orchestration, Komposition. Musikpräparationen etc und andererseits müssen sie auch ein sogenanntes Mockup abliefern das ist eine, ein ein Audiodatei mit der gesamten Filmmusik I think music is very important for film Und um, and I think oftentimes it, it goes unnoticed if you were to watch a film without any music I think you would notice that there is something missing Each one of us had his own style and I think each one has has its own like footprint and it's unique I think it's um just telling the story ja, ich habe immer gehofft, dass die anderen vielleicht nicht so viel Zeit haben. Great opportunity to me yeah. to restart my film scoring again. So, I guess your interpretation has to be shared also by the jury, mm -hmm. or has to be interesting, if it's not shared by the jury. Mm -hmm. Manchmal so ein kleiner Grad, der entscheidet, wer bekommt denn nun den Preis. Ne? So, on behalf of the jury, we would like to present the golden eye to Faris Badani. sein goldenes Auge, the golden eye for you. I wouldn't want to compete with anyone, but just mainly focus on being unique, that's it. Er wird sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen können, weil dafür hat er noch zu wenig gemacht. Ich hoffe das ist für ihn ansporn, richtig Gas zu geben jetzt. The first steps maybe to a more serious career in Filmmusik, es so ist ein spezieller first step. Ich finde es sehr wichtig, dass die Filmmusik einen prominenten Platz beim Festival kriegt. Von mir aus könnte er noch prominenter sein, weil die Filmmusik ist äh, der große äh, Teil im Erlebnisgrad des Filmes. Und die Musik ist. Das Element, das schlussendlich die Emotionen dazu bringt, dass die Tränen kommen, dass die Spannung, der Thrill, dass alles Unbewusst in unserem Körper aufzubauen beginnt, dass dann ein Schnitt, ein Bild noch stützen kann. Aber Film ist 80% Musik.